Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Samstag, das heißt heute ist karalaken -Party -Tag. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Das heißt, das Video eignet sich ganz gut zum Nebenbeihören, zum Entspannen, zum Einschlafen, ohne eben meinen Blabla dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und super Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen neuen Telefongesprächen im Hörspiel. Ja, guten Tag. Mit Kim bitte. Ich mit Herr Gerard, ja? ist mein. Ja, okay. Am Amap Apparat spricht Michael Kowalski. Herr Hubschrauber, ich möchte Ihnen Informationen geben über die Kryptowährungen. Aha. Wissen Sie, äh, was Kryptowährung ist und wie das funktioniert? Und nee. vielleicht haben Sie Erfahrung in diesem Bereich, mm -mm. oder was? Nee. Wissen Sie gar nichts, Sehr ja, darüber. Mhm. Okay, dann ich werde Ihnen erklären, Herr Hubschrauber, mhm. Kryptowährung ist Online-Zahlungsmittel, digitales Zahlungsmittel und funktioniert mhm. wie Euro und Dollar. Zum Beispiel, es gibt heutzutage die, äh, über die, ähm, Bitcoin und, Kry äh, also Ethereum, Ripple und so weiter. Es gibt über 5.000 Kryptowährungen auf dem Finanzmarkt. Nee, über 40.000. Wie bitte? Über 40.000. Genau. Mhm. Und Sie haben Möglichkeit in diese Kryptowährungen investieren und jeden Monat von 40 bis 60% zu investieren, äh, also profitieren, ja? Mhm. Das bedeutet, ja, vielleicht haben Sie etwas von Bitcoin gehört, richtig? Nee, kenne nee. ich nicht. Also, Bitcoin ist die, ähm, die bekannte Kryptowährung, ja? die Aha. berühmte Kryptowährung auf dem Kryptomarkt. Das bedeutet, ein Bitcoin hat vor zehn Jahren nur einen Dollar gekostet. Aha. Und jetzt kostet ein Bitcoin 22.000 Dollar. Warum? Weil diese Kryptowährung äh, sehr zum Beispiel äh, verwendet, sehr, sehr oft verwendet von den Leuten um die äh, also bei den Überweisungen zum Beispiel Aha. Sie müssen äh, anderen Land Geld überweisen aber ja. äh, per Bank dauert das eine Woche oder zwei Wochen. aber Sie können äh, also mit Hilfe von Bitcoin das ähm, in 15 Sekunden machen das. in 15 Aha. Sekunden können Sie zum Beispiel, diese Geld von anderen äh, zu anderen Land überweisen ohne Problem. Deswegen verwenden, 50, also, äh, deswegen verwenden die Leute diese Kryptowährung sehr, sehr oft und häufig. Deswegen steigen die Preise von Tag zu Tag. Ja? Aha. Und es gibt andere Kryptowährungen auch. Diese Kryptowährungen heutzutage kostet 50 Cent oder 1 Dollar. Und hm. in einem Monat oder in zwei Monaten wird die Preis sehr, sehr hoch steigen und Sie haben die Möglichkeit, diese Kryptowährungen billig zu kaufen und zu sehr, sehr zu, äh, teurer zu verkaufen. Billig ist immer gut. Haben Sie verstanden, ja? Hm. Sehr gut. Und äh, Sie müssen zum Beispiel den Kryptomarkt analysieren, jeden Tag, und damit Sie einen großes Gewinn machen, ja? So Aber sie nicht. haben vielleicht keine Zeit oder mh, sie sind sehr beschäftigt und äh, wir sind ein Beratungsunternehmen, Herr Aha. Hubschrauber mhm. und sie bekommen von unserer Seite Beratung, okay Rat, Ratschläge, zum Beispiel wie sie investieren können, welche Kryptowährung heutzutage Potenzial hat und so weiter und wie lange sie diese Kryptowährung, in Ihrem Konto behalten sollen und wann ist die beste Zeit für den Verkauf. Aha. Solche Informationen bekommen Sie von unserer Seite und Sie haben Möglichkeit 100% Gewinn zu machen auf dem Finanzmarkt. So viel. Und äh, Herr Hubschrauber, mhm. Sie, Sie überweisen uns nicht oder Sie geben uns kein Geld, Sie bezahlen uns gar nichts. Okay, das, das ist das gut. Also kostenlos. Ja. Yeah. Ja, kostenlos, natürlich. Sie machen alles allein, ja? Mhm. Zum Beispiel, Sie haben, mit einem Beispiel möchte ich Ihnen erklären, benutzen Sie eine Online-Bank, ja? Ja. Von welchem Bank zum Beispiel, Von Sparkasse oder Bank und so weiter. Und Ihr Geld steht in Ihrem Konto, 100% gesichert, ja? Was heißt das? Zum Beispiel, Sie haben Online-Banking und Sie haben ein Konto in Ihrem Bank, und Ihr Geld steht in Ihrem äh, Konto 100% gesichert und Ihr Geld steht Ihnen zur Verfügung, jederzeit. Sie können jederzeit verwenden, aussetzen oder einzahlen, ja? Mhm. Das funktioniert auch so. Sie werden auf den öffentlichen und offiziellen Plattformen ein persönliches Konto haben und Aha. Sie überweisen auf Ihr persönliches Konto, nicht uns. Das bedeutet, Sie, also Ihr Geld steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Aha. Das ist schön. Und Sie, ja, das ist schon. Und Sie kontrollieren nur selbst Ihr Konto. Ja. Nur Sie können einloggen, nur Sie selbst. Mhm. Wir haben keinen Zugang auf Ihr Konto oder äh, jemand äh, kann nichts also einloggen Ihr Konto und so weiter. Das Aha. bedeutet, Ihr Konto ist 100% von diesen Plattformen, offiziellen und äh, öffentlichen Plattformen 100% gesichert. Okay. Das, das bedeutet, Sie machen alles selbstständig, nur Sie bekommen von unserer Seite Rat zu legen. Warum? Warum brauchen Sie diese Rat zu legen, Herr Hubschrober? Weil Sie wissen nicht 100% welche Kryptowährung Potenzial hat oder welche Kryptowährung die Preis hochsteigen oder untergehen. Mhm. Vielleicht äh, Sie machen, Sie können Sie das allein machen. aber Sie können vielleicht äh, bankrott gehen oder 50% bankrott gehen, 50% einen großes Gewinn machen können. Ja. Das ist ja 50-50 Ihre Chance. Mhm. Mithilfe von unseren Experten und äh, Ratschlägen können Sie 100% Gewinn machen. Aha. Dafür bekommen wir von Ihrem Gewinn, zum Beispiel, wenn Sie Gewinn haben, bekommen wir von Ihrem Gewinn von zum Beispiel von 6 bis 8 Prozent äh, Gebühr, das Gebühr ist für unsere Ratschläge, ja? Aha. Und wenn Sie den Anweisungen von unseren Experten 100 Prozent folgen, ist Ihr, äh, ist Ihr Gewinn von unserer Seite garantiert. Und Sie bekommen jeden Monat von 40 bis 60 Prozent Ge äh, also Gewinn. Aha. Zusätzliches Einkommen bedeutet, ja? Mhm. Sehr gut. Okay, ich werde Ihnen jetzt alles, visuell zeigen, Herr Hubschrauber. Haben mhm. Sie Internetzugang? Ja. Ja? Mhm. Sehr gut. Also, haben Sie jetzt Handy oder Laptop dabei? Welche? Also, ich besitze ein telekommunikations und ein Personalcomputer. Okay. Dann öffnen Sie bitte Google Chrome. Das habe ich nicht. Äh, haben Sie kein Google Chrome mehr? Nee. Welche Browser haben Sie? Safari oder... Ne, den mit der Triebel. Mozilla. Welche? Den mit der Triebel. Okay, öffnen Sie das? Ja, Moment, das braucht ein bisschen. Der ist immer sehr. Kein einfach. Problem, alles okay. Mhm. Ja, ja, alles okay. Na, Frau Lundell, wissen Sie, ja, und was bedeutet bitte eben nicht mehr? Sie beschreiben das Geld nicht, Sie gehen nicht Das geht so, wie soweit sind Sie auch von konto zolle Herr Hochschrauber, vielleicht äh, haben Sie Anydesk eine Applikation in Ihrem äh, PC nee. Computer. Nee, was ist das? Nee. Was machen Diese Applikation also bedeutet, äh, ich sehe Ihr Bildschirm, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Und ich kann Ihnen also sagen, worauf Sie klicken sollen und äh, wie Sie machen können dann machen Sie alleine von Ihrer Seite, selbstständig. Können Sie dann auch meinen auch hintergrund sehen? Nochmals, bitte? Können Sie dann auch meinen Desktop-Hintergrund sehen? Genau, genau. Oh je. sind Sie da sicher, dass ich das sehen möchte? Sehr gerne, zum Beispiel, wir haben zwei Varianten, um, äh, um zu fortfahren. Erstens, ich kann Ihnen alles möglich sagen, denn Sie machen alles selbst von Ihrer Seite. Aber in diesem Fall brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und äh, vielleicht kann es kein Problem, äh, Problem sein, äh, also in den manchen Schritten, technischen Schritten, weil ich sehe nicht Ihr Bild hier. Zweite Variante, also wir können eine Applikation Anydesk benutzen. Mit Hilfe von dieser Applikation kann ich Ihnen alles sagen und ich sehe Ihre Bildschirm, was Sie gerade sehen. Ja, das können wir machen. Wenn Sie sich da sicher sind, dass Sie sich das angucken möchten, dann können wir das gerne tun, ja? Ja. Haben Sie, also Moment, mhm. haben Sie jetzt Laptop ja, oder PC? Welche? Ein Personal Computer. Personal Computer, sehr gut. Und... Jetzt, äh, können Sie bitte diese Applikation installieren, AnyDesk. Wie macht man das? Ich, ich, ich diktiere Ihnen, buchstabiere Ihnen. Boah, was soll ich denn da machen? Wo soll ich das hinschreiben? Moment. Ja. Microsoft Store haben Sie, ja? Nee, was ist das? Zum Beispiel, im Handy haben Sie Play Store oder App Store, ja? Das, das ist auch so. Nur, das ist für, also Laptop, für die Windows. Aber ich habe doch gar keinen Laptop. Ich habe doch nur einen Personal das ist, Computer. Ja, das, das geht, das ist für auch, das ist allgemein. Personal Computer und Laptop, alles funktioniert. Ja. Okay, klingt gut. Zum Beispiel, zum Beispiel wenn Sie äh, also einige Applikationen installieren wollen, welche äh, Applikationen benutzen Sie? Microsoft Store oder welche? Na, Google, da gehe ich auf Google und dann. Lade ich mir der Programmrunde. Okay, dann können Sie Google schreiben. Wohin? Google. Also, ich soll auf Google gehen, nicht schreiben. Ja, ja, genau. Ja, dann rufe ich mir jetzt ich, die Seite von Google auf, ja? Genau. Ja, ein kleiner Moment. An Avi Anton schreiben Sie bitte, Herr Hubschrauber. Ein, äh, ein kleiner Moment bitte. bei mein Momo. Ja, ja. Ja, gerne. ja, ja, ja. Hm, Bitteschön. Ich lasse Sie gerne Abi Anton. Einen kleinen Moment, ich lasse Sie gerne warten. Ah, ah, okay. okay. Ja. So, jetzt befinde ich mich auf der hochfrequentiert designten Website von der Firma Google. Klicken Sie auf jetzt, Herr ah, akustisch habe ich Sie nicht gut verstanden, Herr Hochschrauber. Können Sie mal wiederholen? Nicht gut. Helikopter, Helikopter. Helikopter? Ja. Helikopter, Helikopter. Ah, was ist das? Äh, was, was meinen Sie damit? Habe ich auf TikTok gesehen. Helikopter, Helikopter, war bei TikTok. Äh, Sie, brauchen, Sie brauchen Sie brauchen keinen TikTok, Herr Hubschrauber. Sie müssen jetzt Google gehen. Ach so, habe ich vergessen. Das wusste ich ja nicht. Haben Sie ja nicht gesagt. Dann befinde ich mich jetzt auf der Webseite von Google. Genau. Ja. Schreiben Sie bitte mhm. auf dem Suchfeld. Natürlich. Avi Anton. Ja. Only Nordvoll. Okay. Y. Hm. David Dora. Ein Baby Dora. Ja, genau. Okay, Evi Emil. Aha. Ja. wie Siegfried. Moment. Ja, habe ich gefunden. K.W. Kaufmann.com. Oder K.W. Klosbrühe. Anydesk haben Sie geschrieben, ja? Anydesk.com. Habe ich in die Google-Suche eingegeben, ja? Und jetzt habe ich die ja. Versuchungsergebnisse, wo man ganz leicht in Versuchung kommt. Ja, wenn des kommen, sollen Sie, äh, draufklicken. Ja, da sind doch jetzt die Suchverzügnisse von der, ja, bei dem... Was sehen Sie Was sehen Sie als Ergebnis, Herr Hubschrauber? Äh, Moment, ich muss mal kurz meine Brille putzen, weil ich sehe nichts mehr, ist alles voll geschmiert. Ja, ja, kein Problem, alles okay. Ja, ja, so ist das. Hm. So, jetzt ist hier so eine aprikofarbene Website. Ja, also Sie sehen eine rote Applikation, ja? No. So Ap no. Apriko würde ich ja sagen. Ä ja. ja, ja, apriko Aprikofarben. Ich mag die Farbe. Ja, ja. Und äh, ganz oben, linken Seite, ist es geschrieben, Anydesk, ja? Hm, muss ich mal gucken. Einen kleinen Moment. Nee. Ah, schreiben Sie bitte nochmals anydesk.com und öffnen Sie diese Webseite. Na, in die Google-Suche soll ich das wieder eingeben oder wo soll ich das hinschreiben? Ja, ja, wieder Google, ja. Ja, genau. dann gehe ich jetzt erstmal Noch wieder einmal diktiere ich auf Ihnen. die Google-Seite. Klein Moment, ich muss mal die noch ja, ein ja. kleines bisschen, weil ich darf sie doch so gerne warten. Klein Moment. Kein Problem, alles okay. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, Abi, hm. Anton, schreiben Sie envy -Wi notfall. wie moment so wie war der erste buchstabe nochmal? a wie anton a a wie anton also, also drei a dreimal nein nein einmal a einmal Ach so. a ja aber a Sie haben mir ja dreimal gesagt nein nein nein, nein. Ne. okay also a wie anton ein, also, ein en ein, ein a, also ein a wie anton ja nicht zwei genau genau okay. einmal habe ich ja und envy N wie Nordpol, N. Ja, oder Nudelsuppe. Haben wir jetzt... ein Y wie Dora... Moment... ein D Deutscher Dackelclub. Hab ich? Hab ich ganz allein geschrieben schon, ja? E wie Emil. Moment, ein... ein E wie oder wie das heißt. Ach, ein Ä, wie Ätzebetch? E. Oder wie jetzt? Ja. Ja, okay, also ein Emil, Ä. Emil, Emil! Ach, ein, ein, äh, habe ja, wie... Ä, wie die Tabletten Erektron. Oder was? Was meinen Sie jetzt genau? Haben Sie E geschrieben, ja? Ein Ä, mhm. Wie Und, Schreiben Sie bitte jetzt S. S. S wie Sie Ein... S wie Scholegel. S, wie hab Siegfried. Also S, S, S hm? Also vier, vier Kavi, S insgesamt. KW Kaufmann. Nein, KW Losbrühe. Hm? Warum, warum, warum vier S? Na, haben, Sie haben doch so oft S gesagt. Sie haben gesagt S, S. Nein, S. nein, das, das spielt keine Rolle. Ein, äh, Jeder Buchstabe sollen Sie nur einmal schreiben. Ach so, weil, weil wenn Sie sagen, ein, ein S wie, wie Schimmeldöner und dann noch danach sagen S, S, S, dann denke ich, das muss so oft. Kann ich ja nicht wissen. Nein, nein, nein, nicht so. Sie müssen diese Buchstaben, alle Buchstaben müssen Sie einmal schreiben. AniDesk. Anidesk.com so. Ja. Ja. Mhm. ja, dann machen wir das nochmal. Also, der ja, fangen wir nochmal an, ja? Ja, ich habe Ihnen, ja, ich habe Ihnen nur wiederholt. Ja, das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich durcheinander. Haben Sie Sie, haben mich, bisschen, nee, Sie haben mich durcheinander gebracht. Jetzt weiß ich nicht, ja, was ja, ich ja. machen soll. Jetzt haben Sie jetzt geschrieben, ja, Anidesk. Com, richtig, oder? Nee, weil wir hatten doch gerade abgebrochen. War doch was falsch. Ich verstehe es nicht. Okay, wie dann wie können ja? wir m, fortfahren? Wie können wir fortfahren, Herr Hubsauber? Weiß, weiß ich nicht, wie ist denn die Prozedur? Haben Sie WhatsApp? Sowas habe ich auch. Unter ja. diesem Nummer. Ach okay, nee. dann ich schreibe Ihnen per WhatsApp. Ja, aber Moment. Unter, die, unter dieser Nummer habe ich keine WhatsApp. Äh, unter welchem Nummer haben Sie WhatsApp? unter einer anderen. Herr Hubschrauber, jetzt klicken Sie Suchfeld drauf nochmals. Bei Google wieder? Oder wo? Ja. Okay, kleiner Moment. Ich lasse Sie noch mal ein kleines bisschen warten. Mache ich ja gerne. So, und jetzt müssen wir noch hier klicken und da so ein bisschen klicken und hier noch ein bisschen drücken. Und jetzt bin ich auf die Google-Seite, ja, nu? No? Jetzt schreiben Sie bitte ah. A. N-A, B. Äh, Abfall, ja? Habe ich? Ja. Ja. N... Dann ein N wie Nudelsuppe. Naja, ein ja. N wie Nudelsuppe. Eine N, eine N... Und eine Ypsilon, Ypsilon. Eine Ypsilon, wie äh... Jagdfleisch. Ypsilon. Ypsilon, y. habe ich. Und D wie Dora. D, Buchstabe D. Einmal. Ein e... Moment, ein D wie... Was fängt denn mit D an? Äh... Draußen vom Wald Ja, habe ich Sobelond oder Dora, ja? Ja, nee. oder Drachenlord Sehr gut Ja. Und E, E wie Emil Emil. Ja, oder Erektionsstörung, habe ich Welch, Welche? Na, Erektionsstörung habe ich jetzt Haben Sie E geschrieben, ja? Ja Und schreiben Sie S, S wie Siegfried Oder Saftschubse, habe ich Und K wie Kaufmann, einmal K, K Ein ein Kess wie, äh, ja. wie Kobold aus dem kleinen Schnittel. Kaufmann, wie Kaufmann. Kaufmann. Ja, oder Klosbrühe Und Punkt Komm. ein Also ein P wie, wie Paula oder Popel? P, nein, kein P. Punkt, Punkt. Ach so, das Zeichen meinen Sie? Ja, Zeichen, Punkt. Und dann ein, was kam nach dem Punkt? Komm. Also ein Punkt. C. Komm. Mhm, Hab ich ein C? Kommt noch was nach dem C? Nein, äh, zum Beispiel am Ende der Webseite äh, steht .com, ja, wissen Sie das? Steht da nicht normalerweise de? Zum Beispiel facebook.com oder äh, und so weiter.com, ja? Das ist Sowas gibt es mit com, ich. Ich kenne das nur mit, com, mit com, ja, com. Punkt, Punkt. .de kenne ich das nur. Gibt's das auch mit com, ja? Äh, nicht nicht .de, .com schreiben Sie. Mhm. Also facebook.com oder was? Zum Beispiel, äh, am Ende facebook.com steht .com, hm. ja? Also facebook.com. Sie müssen diese .com, .com schreiben. Moment. Anydesk.com. Anydesk.com. Moment, ich bin nicht so schnell, gerade ah, sollte ich doch noch Facebook. Wa warum Facebook? Na, Sie, Sie haben doch jetzt mehrmals gesagt, ich soll mal auf facebook.com gehen. Nein, nicht facebook.com. Äh, wenn Sie nicht verstehen, können wir jetzt abschließen, Herr, mh, Hubschrauber. Sie, Sie sind technisch nicht gut, ja? Aha, aber wie, was muss ich denn jetzt machen? Ja, letztes Mal, ich werde Ihnen erklären. Schreiben ja. Sie bitte anydesk.com und öffnen Sie diese Webseite einfach. Das ist nicht kompliziert. Naja, aber Sie haben doch gerade gesagt, ich soll auf Facebook gehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe Ihnen gesagt, nicht Facebook gehen. Zum Beispiel, ich habe Ihnen ein Beispiel gesagt. Ach, das Am war Ende nur steht ein Beispiel. Das haben Sie nicht gesagt, dass das für ein Beispiel ja? Ist. Hm. Wie, wie, wissen Sie ja, was bedeutet .com? Nee, was heißt das? Ah, Sie wissen das? noch nicht. Dann, dann können wir abschließen, Herr Hubschrauber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich hab dich ja nur verarscht. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich bin mit äh, Herr Lipp. Ja. Ich Sie zu erreichen, so wäre ich aber Ich rufe Sie gerade vom Bitcoin-System und ich wollte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wissen Sie, was online ist? Äh, toll, ja, bei Amazon kann man was kaufen, äh, im Online-Handel. Wie bitte, ich habe Ihnen äh, abgehört. Na, Amazon ist doch online also, online also, wir waren zu dieser Zeit eine Kampagne über Onlinehandel. Also, Online-Handel hat zu tun mit verschiedenen Investitionen in der Börse, in äh, die Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Lackten, Indizien, Kryptowährungen, Rohstoffe oder, oder Währungen. Haben Sie äh, bestimmt darüber gehört, oder? Dabei das ist doch was anderes und Onlinehandel ah. ist Amazon. Aber nee, nee nee das ist etwas anderes. Also Onlinehandel, also äh, Ama Amazon, es äh, ist, ist eine von denen, was ich Ihnen das vorher gesagt habe. Bei ja, genau. Amazon ist es ein Online-Handel, aber es geht nicht immer ja. um Amazon. Da gibt es auch verschiedene Finanzinstrumente, wie ich Ihnen gesagt habe. Zum Beispiel bei den Rohstoffen. Bei den Rohstoffen ist es Öl zum Beispiel und ist sehr profitabel. Wissen Sie, wieso? Weil äh, wir Sie bestimmt gemerkt haben, die Ölpreise sind sehr hoch gestiegen. Ne? Sie haben es bestimmt gesehen, oder? Das ist nicht eine gute Sache für unser tägliches Leben, für unsere Taschen. Aber in der Börse, wir nutzen diese Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Wie machen wir das? Also, wir kaufen mit einem niedrigen Preis und danach wir verkaufen mit einem äh, in einem teuren Preis. Und so kann man auch Geld äh, davon profitieren. Wir machen diese Kampagne zu dieser Zeit, weil wir, wie Sie es ja schon wissen, wir haben den Winter von uns und äh, die... Äh, die Energiequellen, also wir werden heizen und der Preis wird, äh, wird es hochsteigen na, im Winter natürlich und wir versuchen es jetzt zu kaufen in einem niedrigen Preis und dann im Winter teuer zu verkaufen und so etwas Geld zu verdienen ne? und äh, am Ende, sie werden gar nichts verlieren, weil, ja, das ist ja widerlich, Wie bitte? das ist ja widerlich, wieso denn? sich da auch noch an der Korruption beteiligen. Wie in der Korruption? Nein. Naja, die Preise nach oben steigen lassen, das ist ja widerlich. Nein, also das hat nichts zu tun mit Ihnen. Also Sie werden dieser Preis nicht hochsteigen, aber ja, der, der Markt... doch gesehen, gerade gesagt, dass ich das der, nicht der soll und dann teuer verkaufen soll. Und das ist eigentlich, der Markt bewegt sich von selber an, weil wir befinden sich jetzt in einer Krise. bewegt ne? sich doch da gar nichts. Es bewegt sich doch nur, weil es da ganz viele widerliche Menschen gibt, die da investieren. Nein, nein, Sie sind da falsch darüber informiert, weil nein. wir befinden sich jetzt in, einem wir befinden jetzt in einer Krise. Wir befinden uns jetzt in einer Krise, ne? Und immer Den? wenn es Krisen gibt, der Markt einer Seele. Haben die Sie die Krise? Doch. Bei ihnen kriege ich wirklich eine also, Krise, bei den Lügen. Wir haben eine sehr große Inflation. Ich, ich glaube, Sie haben darüber gehört. Die Lebensmittelpreise sind sehr hoch gestiegen. Ne? Wir machen diese ja, aber Kampagne mit der Inflation aus, haben die ja die nichts zu tun. Doch, das hat zu nee. tun. Die Doch. Lebensmittel haben ja mit einer Inflation nichts zu tun. Also, Sie sind da ganz falsch. Also nee. lassen Sie mich Ihnen... Das, was Sie da erzählen, ist ja eine absolute Katastrophe. Was für eine Katastrophe? Können Sie mir das, das ist, was erklären? Sie da erzählen? Was erzähle ich hier? Also was die Sie hier machen? Das mit der Inflation zu tun. haben, Das stimmt ja gar nicht. Doch das stimmt. Inflation hat mit Geldentwertung zu tun, aber nicht mit Lebensmitteln. Ja, mit Geld. Aber mit Geld wir kaufen auch die Lebensmittel. Und ja, aber die Lebensmittel geben halt von haben Geld. ja dann nichts mit der Inflation zu tun. Sie haben jetzt bestimmt gemerkt, wie die Preise hochgestiegen sind. Die Ölpreise haben Sie bestimmt gehört, ne? Ja, das habe ich das also. habe ich nicht nur gehört, das habe ich auch gesehen. Aber was ich viel mehr bemerke, ist, dass Sie hier die Leute bescheißen wollen. Also, das ist etwas, das wir nicht umsonst machen, ne? Also, wir machen das. Weil das ist profitabel zu dieser Zeit. Wir haben diese ja, Sache also, auch in der Corona-Zeit gemacht, wo wir eine Krise hätten in der Corona-Zeit. Und Leute haben vorher mehr Profite erschafft als vorher. Und ja. deswegen, wir machen das nochmal, weil, naja, wir befinden uns jetzt weil in, in einer Krise. Weil sie deswegen wollen sie das machen. Wie bitte? Weil sie geldgierig sind, wollen sie das machen. Ich werde, äh, ich werde nicht, äh, ja, Warum denn soll Ja, ich erkläre Ihnen das auch. Also, wir machen diese Kampagne, um, äh, Kunden, zu, um Kunden zu haben. Ne? Und was wir brauchen, es ist langfristige Kunden. Um langfristige Kunden zu haben, muss man auch Profite für die Kunden erschaffen. Und so, die Erfolgsrate äh, an der Markt steigt bei, äh, bei uns, und das ist unsere... Profitierung halt. Also, ja, aber es weißt ist Kriegen reichen interesse wäre. Ja. Viel schöner wäre, wenn man sowas gar nicht erst macht. Dann würden ja die Preise gar nicht steigen. Aber das hat ja nichts zu tun mit uns, sondern mit etwas anderes. Also, das macht der Welt nicht, nicht uns. Und also so, die ist Weltkugel das ist dann die böse Kugel. Oder die welt Ja, ja genau. Also, der, ah, der. Also leben wir auf einer bösen Kugel. Oder einer bösen Scheibe. Je nachdem aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Wie bitte? Was? Ich habe Ihnen nicht gehört. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Da kommt auf den Blickwinkel darauf an. Man muss ja alle, alle Sichtweisen akzeptieren. Von daher kann ja sein, dass es eine Kugel ist oder eine Pizza oder ein Erdhügel oder auch. weiß ich nicht. <lacht> Was denken Sie, es ist das? Na, was ich denke, habe ich ja gesagt. Was haben Sie gesagt? Wörter, habe ich gesagt. Ganz viele. Wie bitte? Ich habe ganz viele Wörter gesagt. Ich mag viele Wörter. Wenn ich viel rede, dann kommen da viele Wörter bei raus. Und dann habe ich viel gesagt. Ja, dann, okay, alles klar. Dann, haben, äh, haben Sie mich bis jetzt verstanden? Was, haben Sie irgendwelche Fragen? In der Frage habe ich nicht, aber verstanden habe ich sie auch, ja. Okay, denn sehr schön, das freut mich auch. Und haben Sie mal schon gehandelt? Bei Ebay habe ich mal gehandelt, ja. Bei ja. dem Ebay? Ja, da habe ich meine Schlüpfer reingestellt. Ach so, ganz schön, denn ja. Äh, das ist sehr schön. Und haben Sie davon eine gute oder schlechte Erfahrung gehabt? Das ist jetzt ausschließlich gut, weil Ebay kümmert sich um seine Kunden. Okay, sehr schön. Also, Sie haben mit Aktienkursen halt gehandelt, ne? weil Amazon nee. ist eine Aktie. Wie ne? Bei Ebay mit Schlüpfer. Die mit den Bremsspuren geht am besten weg. Okay, denn nun haben Sie selber gehandelt oder mit einem Berater? bei eBay gibt es keine Berater, das muss man da alles alleine machen. Okay, dann also sie haben selber gehandelt, das ist ja sehr schön. Aber, äh, ja. hier anbieten äh, wir für die Kunden auch einen, äh, Berater, so also eine Expertin, die ihnen helfen will, mit den nächsten Nachrichten, was, äh, was, äh, äh, was in der Markt passiert und wo sie am besten Profite erschaffen können. Ach. Und, äh, ja, Sie haben ja schon Erfahrung in diesem Bereich und äh, der, äh, Sie werden uns sehr gut mit dem Broker äh, verstehen. Da bin ich ja sicher. Und Sie haben auch den Probezeit, also Sie werden uns erstmal testen, äh, wie wir arbeiten, äh, wie viel Profite Sie erschaffen können und so alles. Und äh, euer Kapital wird nicht äh, nicht riskiert, weil äh, Sie werden so einen äh, Uh, Willkommensbonus oder so einen Kapital, das ist nicht auszahlbar sondern nur um uns zu testen, also euer Kapital wird nicht riskiert, die ersten Trades werden mit unserer uh, Bonus uh, eingesetzt und am Ende sie werden gar nichts uh, verlieren Aha. ja, so läuft das und naja sie, ich, ich glaube sie können gute Profite erschaffen weil äh, wir haben im äh, Oktober auch den Halloween und viele Leute werden bei eBay kaufen und bei Amazon werden viele kaufen und äh, die, äh, die, äh, äh, wird, äh, sie können Profite erschaffen davon. Siebdalabib. Wie bitte? Labib. Was heißt das? Das, so wie man das gesagt hat. Wie bitte? Blubberwasser. Also, haben Sie mich jetzt verstanden? Also, was halten Sie davon? Gefällt es Ihnen oder gefällt es Ihnen nicht? Verstanden habe ich dich mein Betthupferl. Wie bitte? Ich habe dich verstanden, mein Betthupferl. Okay, dann. Und was halten Sie jetzt? Wie finden Sie das? Da bekomme ich Fraklausen. Wieso denn? Doch, weil ich mag das nicht, die Leute zu betrügen. Leute zu betrügen? Wieso denn? Ja, dann, wenn man anderen Leuten was wegnimmt. Ich nehme euer Geld nicht, weil äh, hier läuft das alles unter dem Gesetz. Also, das wird eure Konto nicht Ja, aber wenn, wenn man Geld Gewinn macht, dann muss Sie doch irgendeiner was verlieren. Also, im Leben. Gibt es gar nichts, ohne zu riskieren. Also im Leben, man muss auch riskieren, um etwas zu profitieren. Aber Sie müssen auch wissen, wir handeln in dem Markt nicht riskant. Also wir handeln mit sicheren Investitionen und, naja, um gute und kleine Profite zu erschaffen. Sie werden euer Konto haben, das ist gleich wie ein Bankkonto. Sie müssen das ja auch wissen, weil Sie haben ja schon Erfahrung. Das wird euer Konto sein mit äh, eurem Namen, Nachname und äh, wo Sie können schauen eure Kapital, eure Profite und alles und niemand hat Zugriff auf ihrem Konto eigentlich. Aha, das haben Sie aber gut verkauft Hallo? Ja, hallo? Ja. Entschuldigung, der Leitung war weg. Was haben Sie gesagt? Ja, ich habe gesagt, was haben Sie gut verkauft über Wieso denn? Denken Sie so? Na ja, das ist doch was Gutes. Ja, das ist etwas Gutes eigentlich, weil wir machen das nicht einfach so umsonst. Wenn das schlecht wäre, dann würden wir das nicht machen. Ja, nichts ist umsonst. Ja, also, soll ich Ihnen das ja, so... Das umsonst, da muss man ja auch Geld an der Seite schaffen. Und wenn man das nicht macht, dann kommt man ja da einfach in so ein Loch. Ein also, da haben wir verschiedene Kontotypen an. Also, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Also, es kommt drauf, mit äh, welcher Summe Sie anfangen möchten. Entweder mit einem Bronze-Konto, Bronzekonto, Goldkonto oder VIP-Konto. Also, das ist ja kein Problem. Können wir da, um ja. da auch in Hüftgold investieren? Äh, ich habe Ihnen nicht gehört. Nochmal bitte. Hüftgold. Hüftgold? Ja. Also, äh, der Bronze-Konto ist mit 250 Euro, Goldkonto ist mit 500 und ein VIP-Konto ist 1000. Also, Sie entscheiden wel selber, mit welchem Summe Sie an, äh, anfangen möchten, aber erstens, also es ist nicht so, dass sie eurem ganz, äh ganzen Kapital einsetzen werden bei dem Trade, weil äh, sie werden nur äh, drei Trades pro Tag einsetzen und äh, naja, das kostet so ungefähr 5 Euro oder 10 Euro pro, Tra äh, pro Trade, also das heißt ungefähr äh, 20 Euro zum Beispiel oder so, so etwa. Also euer Kapital wird nicht alles eingesetzt, also nicht riskieren oder, ja. Moment, jetzt gerade ein Brummer gegen mein Nasenfahrrad geflogen das muss ich mal kurz putzen. Wie bitte? Hallo? So, jetzt haben wir wieder den Durchblick. So, also, also dann, dann soll ich das jetzt da mal testen oder wie? Und wie lange kann man das da testen? Also, eine Woche bis 10 Tage, Sie haben Probezeit, Sie werden es schauen, wie Sie in dem Markt operieren lassen und wie viele Profite Sie erschaffen können. Wenn Sie zufrieden sind, dann machen Sie weiter und wenn nicht, dann können Sie jederzeit zurücktreten und ja. Ja. So funktioniert das. Was halten Sie davon? Probieren kann man alles erstmal. <lacht> ja, so denke ich ja mal auch, auch eine neue Erfahrung zu haben, weil sie haben ja auch selber gehandelt, aber mit einem Experten, das ist besser, ne, weil unsere Experten haben ja 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, ne, und, äh, naja, sie haben gute Strategie, um äh, Geld zu profitieren. Ja, wenn ich bei Kaufland an der Fleischtheke stehe, dann koste ich auch über erst mal Feuer von der Wettbelle, weil... Und wenn es geht zum Kosten, kriegt man das auch immer alles gratis. Das ist immer durchs Sortiment. Wenn ich fragen darf, wie alt sind Sie denn? Ich bin 29. 29? Ja, also schon ein kleines bisschen reifer. Okay, dann. Äh, so, was, äh, was werden wir jetzt machen? Na, testen, dachte ich. Testen? Und mit welcher Summe denn möchten Sie anfangen? Ja, weiß ich nicht. Was haben Sie denn dafür für eine Summe zum Testen? Äh, also, äh, ich habe Ihnen das am Anfang gesagt, Sie können mit einem Bronze konto anfangen mit 250 Euro, mit einem Goldkonto von 500 Euro oder mit dem VIP-Konto mit 1.000 Euro. Sie entscheiden selber, in welcher Summe Sie einsteigen wollen. Ja, weiß ich nicht. dem dann natürlich gleich die große, wenn man das damit erstmal testen kann. Wie bitte? Ja, dann nimmt man erstmal das Große, wenn man das damit testen kann. Also mit der großen Summe, meine Sie wollen es testen? Und wenn Sie sagen, das kann man testen, dann testen Sie das mit der großen Summe. Also ich würde Ihnen eigentlich empfehlen, mit einer kleineren Summe zu anfangen, wie zum Beispiel 250 Euro. wenn weil äh, sie werden es einfach testen. Und wenn sie äh, zufrieden sind, dann können sie mit einer äh, größeren Summe, äh, Summe dann anfangen lassen. Aha. Ja, ich, äh, ich sage das ihnen für das Beste, ne? weil sie testen es mit einem kleineren Kapital, sie werden es schauen, wie es äh, läuft und äh, wie das funktioniert. Und äh, wenn Sie wollen, danach Sie können mit einer äh, großen Summe anfangen zu handeln und äh, so mehr Profite zu erschaffen. Also Sie wollten es uns ja erstmal testen lassen. Ich habe Ihnen äh, mit 250 Euro gesagt, aber am Ende, das ist Eure Entscheidung, mit welcher Summe Sie anfangen möchten, ne? Ja, da, wenn sich dafür das große zu probieren, mal austesten kann, dann nehme ich natürlich das große. Ja, auch mit einem, äh, 1.000 Euro oder mit äh, 500 Euro, sie können uns testen, das ist ja kein Problem, also da, äh, das ist alles gleich, nur die, äh, nur die Summe ist äh, anders, ne? aber der Arbeit ist gleich. Ja, dann nehme ich ja gleich das Größe, weil wenn die Arbeit die gleiche ist, dann macht ja das, warum soll man denn weniger nehmen, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, denn also äh, für die Kunden, wie eigentlich, äh, äh, äh, ich, ich würde Ihnen empfehlen, äh, mit einer kleineren Summe zu anfangen, um zu testen. Aber wenn Sie wollen noch mehr, dann fangen Sie mit mehr an, das ist ja kein Problem. Also, ja. mit welchem Summe denn haben Sie gehandelt vorher? Schlüpfer also, verkaufe ich verkauf meistens zu 30 Euro. Wenn die Breite? Breite vor drin ist, mit 50 Euro. Mit 50 Euro? Ja. Oh, okay, 30 bis 50 Euro. Okay, alles klar. Das ist ja kein Problem. Also, was werden wir jetzt machen? Ja, was soll was, ich was, was, äh, was, haben, was Also, was wollen Sie eigentlich machen jetzt? Soll ich Ihnen das äh, zeigen? Unsere Plattform oder... Haben Sie einen Computer oder ein Handy, wo ich Ihnen das konkreter zeigen kann? Auf welche Frage soll ich jetzt zuerst antworten? Ja, was wollen Sie machen jetzt? Na, testen. Testen? Ja. Okay, dann mit, mit welchem Kapital möchten Sie anfangen? Sie haben doch da gesagt, da gibt ein großes Paket zum Ausprobieren. Wie bitte? Sie haben doch gesagt, dass es da ein großes Paket zum Ausprobieren gibt. Ja, das größte Paket ist äh, mit ein, äh, mit äh, 1000. Ja. Okay. So, alles klar. Und wir möchten Sie äh, diesen äh, Transaktion machen. Was für eine Zahlungsmethoden haben Sie denn? Braucht man was? Ja, äh, also um eure Konto zu aktivieren. Verstehe ich nicht. Also, Sie haben schon Erfahrung in diesem Bereich und das funktioniert eigentlich so, oder? bei E-Mail da stelle ich meine Schlüpfer rein und dann kriege ich Geld auf mein Konto. Und dann schicke e ich das per Post weg. Per Post? Ja. Sie machen per Post das? Ja. Machen Sie das mit, nicht mit einer Kreditkarte, Visa oder Masterkarte? Nee, mit Selbstabholung biete ich nicht an. Da weißt du doch gar nicht, was da nach der kommt. Also, wir haben äh, äh, eigentlich die Möglichkeit, mit einer Kreditkarte, Visa oder Masterkarte den Einzahlung zu machen oder per Bankdaten mit Online-Banking. Wie kriegt man denn da sowas oder wie funktioniert das? Wie bitte? Kriegt man denn da sowas oder wie funktioniert es? Also, ich werde Ihnen zum Beispiel die Bankdaten schicken und äh, Sie haben den Online-Banking, diese Applikation von der Bank, in eurem Handy und äh, Sie können das mit dem Handy machen, bei diesem Applikation da und ja, das ist alles. Oder, oder mit einer Kreditkarte, Visa oder Mastercard. Ich nicht. Aber da wird äh, im Hintergrund geklatscht, hat da einer Querluft gezogen, oder? Wie bitte? Ja, hat da einer Querluft gezogen oder, oder hat sie vom wieder im Hintergrund? Äh, also es ist ein bisschen laut zu dieser Zeit, weil äh, jemand von unserem Bu äh, Büro hat äh, einen äh, Geburtstag. Ach so. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Wir sind ja auch Leute hier und wir haben Kollegen in der Arbeit. Ich habe auch manchmal tun. Geburtstag. Ja, wann, ha wann ist es euer Geburtstag? Beinahe? Ja, wann, ha wann haben Sie Geburtstag? Ich habe am 18., Okay, alles klar. Eine Sekunde. Es ist ein bisschen laut, ne? Das tut mir leid. Wie ich Ihnen gesagt habe, jemand hat ja. Geburtstag von, unserer, äh, von bei unserem Büro jetzt gerade. Ja. Ja, okay. Kann ich Ihnen vielleicht ein bisschen später anrufen? Warum? Weil äh, hier ist es ein bisschen laut und vielleicht kann ich Ihnen äh, ein bisschen später anrufen, wenn es für Sie passend ist. Und ich äh, muss auch äh, etwas bei der Finanzabteilung äh, fragen für Sie, äh, um äh, etwas äh, Besonderes für Sie zu machen, weil ich wollte so gern mit Ihnen arbeiten. Ich wollte sagen. Ja, ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Wie bitte? Ich sagte, ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Ja, Sie haben mich am Telefon, aber ja. ich muss bei der Finanzabteilung nachfragen. Ja, dann warte ich so lange. Aber das dauert ein bisschen. Ja, aber nicht, dass nachher ein Wurmloch kommt und dann ist nachher ein weg. Wie bitte? Ja, ich sagte nicht, dass ich nachher in ein Wurmloch falle und dann bin ich weg. <lacht> nein, nein, das glaube ich nicht. Also. Verstehe ich jetzt nicht. Aber ich habe Sie doch jetzt am Telefon. Ja, Sie haben mich hier. Eine Sekunde, es ist sehr laut. Eine Sekunde. Ja, du fährst die ganze Zeit schon. Ja, hallo? Hallo, Herr, Herr, Herr Laudio. Ich heiße David. Ich rufe Sie von Knus Knusprig Knusprig. Mein Nachname. Bitte schön? Mein Nachname wäre Knusprig Knusprig. Also, Herr. Laurio, ja? Nee, das ist mein Vorname. Oh. Der Nachname ist Knusprig Knusprig. Entschuldigen Sie bitte. Also, äh, ich heiße David. Ich rufe Sie von Definite. Sie haben unser software system CryptoMetro registriert. Stimmt das? Wie ist denn Ihr voller Name? Bitte schön. Ihr ganzer Name. Sie heißen ja nicht nur David. Ich heiße David. Ja, und weiter? David Stefan, ich heiße David Stefan. Mein Name und Vorname. Also David Stefan, okay. Ja, okay. So, und von also, welcher Firma rufen Sie an? Äh, Definit Was für ein Ding? Also, äh, wir sind eine internationale Investmentgesellschaft. Okay. Äh, Definit Area. Ja. Ähm, Sie haben in unser Software-System äh, registriert. Ja? Wer? ich? Nö. Nee. Äh, Sie, Sie haben in unser Software-System, das ist eine Plattform für Handeln. Wann habe ich denn das gemacht? Äh, Sie haben das äh, am 26. September gemacht. Nee, das kann nicht sein. Ja, aber warum? Ja, kann aber nicht sein. Am 26. September hatte ich zu tun, da hatte ich den PC gar nicht an. Oder 20. September. Ja, ich habe zwei ja. Daten. Sie haben vielleicht zweimal ja. Ja, gemacht. Aber. Oder 20. September finde ich ja lustig. Sind Sie sich da jetzt selber nicht einig, wo Sie die Daten hergekauft haben oder was? Ja, aber vielleicht kann ich Sie erzählen über unsere Unternehmen. Wir sind ja. ein Unternehmen für Handeln, Investieren. Haben Sie Erfahrung im Handeln? Ja, im Handeln habe ich eine Menge Erfahrung. Profi. Sie, haben, Sie handeln mhm. jetzt, ja? Ja, ja, da bin ich Profi im Handeln. Also, aber wir helfen jemanden äh, mit Handeln. Wir mhm. haben ein äh, Robotsystem. Ja. Äh, diese Robot funktioniert so: Er öffnet ihr Zeit automatisch Ach. und verschließt, ja? Verstehen Sie? Nein. Ähm, es gibt einen Roboter. Ja. Vielleicht, wenn Sie registrieren auf, äh, auf unserer Plattform, Sie äh, benutzen äh, Robot. Ja, Sie handeln mit Robotsystem. Mit dem Robot? Ja. Aha. Okay. Und äh, wir arbeiten mit Robot äh, oder mit Finanzexpert. Sie können arbeiten mit Robot und Finanzexpert zusammen. Ja, weil vielleicht zuerst äh, Sie handeln mit Robot. Äh, dann Sie können sehen, was robot hat gemacht. Ist nicht gut? Äh, Robert ist besser, weil. Aber äh, wozu brauche ich denn noch einen Mitarbeiter, wenn äh, Robert das gut kann? Bitte schön. Wozu brauche ich denn noch den Mitarbeiter, wenn Robert das gut kann? Ja, mit Robert ist es besser, weil äh, wenn wir benutzen robot ja, wir bekommen äh, von 30 äh, zum 45 Prozent Gewinn. Ja, vielleicht wenn wir investieren äh, 500 Euro, ja dann bekommen wir mh, zum Beispiel äh, noch 200 Euro. Das zum Beispiel, weil äh, er öffnet und schließt Ihre Zeit, ja Verstehen Sie? Wie viel Provision bekommst du denn dafür, wenn ich da anfange? Bitte schön. Wie viel Provision bekommst du denn dafür, wenn ich damit anfange? Wie viel ich bekomme? ja ah, ich bekomme nie, ich bekomme nichts weil meine arbeit ist äh, sie erklären und zum äh, ihre konto und ihre konto registrieren ja weil warum, ihr, äh, warum benutzt weil du robert nicht selber ähm, weil ja, dann ich kann nicht, nicht mehr arbeiten also ähm. ich arbeite in diesem unternehmen und ich kann nicht benutzen dieses robot ja aber weil erkündigen äh, und den äh, und robot benutzen wenn man ja. damit viel mehr Geld macht. Okay, hören mir. Äh, ich kann nicht diese Robot benutzen, weil ich äh, arbeite hier und das ist nicht so gut, wenn unsere Arbeit äh, mit arbeiten benutzen diese Robot, das ist schlecht. Aber äh, kann wir ja können Robot nicht, nicht gut sein. das machen. Ähm, warum nicht ist, ist nicht gut sein? Das ist gut. Na, wenn Robot gut ist, dann würde ich doch meine Arbeit kündigen und lieber in Robot investieren als in die Zeit von der Arbeit. Ja, sie, sie Hören mir, Wenn Sie investieren mit unserer In Unternehmung, ja, äh, Sie bekommen Robot-System, ja, und äh, Sie, äh, dann sprechen Sie mit Finanzexperten. Wir, äh, Sie äh, besprechen Ihre System, äh, wie Sie investieren, dann, ja, verstehen Sie. Und Robot macht alles allein, ja, dann Sie bekommen. Ja, aber Sie können sehen, was Robot gemacht hat. Ja. Ach, Und, also äh, die Überwachung. Ja. Ach, wie bei der Stahlweg. Ja. Das ist gut, weil äh, wenn macht das Robot, Sie bekommen 30 oder 45 Prozent Gewinn. Ja, wenn, äh, wie ich sage, das vielleicht 500 äh, Euro investieren Sie, dann bekommen wir zum Beispiel äh, 200 Euro. Und wie sind die Arbeitszeiten von Robert? Ähm, er arbeitet 24 Uhr pro Tag. Oh, der arme Kerl. Ja, äh, vielleicht. Ist er heute äh, das große Ziel. Welche Ziele haben Sie? Ausbeutung. Ah, Robert, okay Ausbeutung. Ja. Ja, okay. Ähm, zum Beispiel, ähm, Moment. Na, hat jetzt wieder wer Intelligentes zugehört. Ah, okay. Ja. Alles klar. Ja. Ähm, wenn mir äh, arbeitet ja zum Beispiel äh, er arbeitet jeden Tag und dann äh, wenn sie arbeiten auf ihre Arbeit sie kommen zu Hause und äh, dann äh, können sie im in, in, unsere auf unsere Plattform sehen was Robot gemacht hat ja zum Beispiel öffnet äh, trades oder er läuft dreht, äh, oder er schließt ja und dann Sie sagen, äh, dann Sie sprechen mit unseren Finanzexperten, dass alles uh. da oder äh, dass alles gut für Sie ist oder alles schlecht für Sie. Da Vielleicht äh, ich sage zum Beispiel, also mir gefällt Ihre Unternehmung, ja, ja äh, ich möchte mit Sie noch arbeiten oder Sie sagen, okay, alles schlecht, ja, Ihre Roboter... Vielleicht gefällt mir nicht, aber uns alle unsere Kunden sagen, dass alles klar, sie bekommen 30 oder 45 Prozent Gewinn. Äh, sie können starten mit äh, 250 äh, Euro. Das ist Minimal äh, Deposit. Ja, fahren Sie ruhig fort. Bitte schön. Wir ja, fahren Sie ruhig fort. Ja. ja. Vielleicht wollen Sie einen Deposit machen. Ein was? Vielleicht wollen Sie investieren jetzt. Und worin denn? Um, um, am Wochenende äh, arbeiten wir nicht, weil alle wir Leuten und äh, wir wollen mit unserer Familie zusammen sein. Ja. Äh, vielleicht ich kann Sie am Morgen telefonieren oder wir können Aber heute jetzt. Heute ist doch gar nicht Wochenende. Bitte schön? Aber heute ist doch gar nicht Wochenende. Ja, heute ist nicht Wochenende. Wir können ja. äh, doch jetzt machen. Naja, aber weil Sie sagen, wann anders. ich habe doch jetzt gerade Zeit. Ich sitze jetzt gerade auf Toilette. Bitte schön. Was? Äh, können Sie nochmal wiederholen? Weil ich habe nicht so Jetzt bin ich gerade auf dem Pott. Da können wir uns eine Menge Zeit lassen. Ach so, aber mit, äh, mit welcher Deportation können, äh, können Sie starten? Mit was? Hm. Mit welcher Summe können Sie ja. investieren jetzt? Wie meinen Sie das? ich soll was handeln? Im Handeln bin ja. ich gut. Nicht gut? Ja. Im aber handeln warum? er das... habe Sie äh, erzählt über Roboter, über unsere Finanzexperten. Ja, ich will... verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil im Handeln bin ich doch gut. Das ist gut, weil unsere Kunden bekommen 30 oder 45 Prozent Gewinn. Das ist so viel das ist so viel wenn sie allein handeln sie bekommen vielleicht 10% Gewinn. aber das ist nicht so gut. Das kommt nochmal auf, auf die Marge, auf die Spanne an was das Produkt gewährt so ist? Also äh, unsere Unternehmen äh, hat erfahr äh, also moment unsere Finanzexperten haben mehr als sieben Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten und wir arbeiten schon Zehn Jahren. Was Sie du? können mit uns äh, handeln und äh, alles wird gut. Ja. Ich, ja, äh, vielleicht äh, ich, ich kann ich Sie eine E-Mail senden, dann können wir einen Deposit machen. Ich dachte dann, ja, der äh, Robert, was äh, brauchen wir äh, jetzt mit dem E-Mail? Bitte? Ich dachte, der Robert. Wozu brauchen wir denn ähm, jetzt noch den E-Mail? Nein, nein, nein, nein. nein. Okay, äh, zuerst, wenn Sie wollen mit unserem Unternehmen handeln, ja? Ja. ich muss Sie äh, auf unsere pra Plattform registrieren. Ja? Ja. Weil Sie, wir haben Ihre Informationen, ja? aber Sie muss, müssen zuerst registrieren, dann äh, Sie, müssen, äh, bezahlen, ihr, Sie müssen ein Deposit machen, ein Deposit, das... Äh, das ist, äh, ich meine, dass Sie müssen investieren, zum Beispiel diese 52 Euro. Sie müssen bezahlen und dann Sie bekommen äh, alle Daten, Ihre Daten, ja, und dann Sie können auf unsere Plattform äh, login, ja, und dann sehen Sie, was unsere Roboter machen, und dann bekommen die auf äh, jeden Monat eine Gewinn. Ja, das ist äh, 30 oder 45 Prozent. Ja. Ja? Können wir jetzt das machen? Ja. Ja, okay. Dann äh, Moment, ich sende Sie eine E-Mail. Okay? Ja. Moment. Mein Kaffee ist schon alle heute. Das ist blöd. Ich hatte gerade den Gedanken an meine Kaffeetasse verschwendet. Weil dann ist mir eingefallen, die Kanne ist leer. Ist ja blöd. Naja. Die gibt es nur solchen großen Abpackungen. Weil die äh, weil früher hatten die Mailbox das drauf, heute gibt es das so nicht mehr. Muss man selber drauf basteln. Ich finde das kacke, wenn der Computer kein Geräusch macht. Naja, oh ja, wir sind halt jetzt zehn Stück, dann haben wir noch 100 Jahre Zeit für neue Computer. Also? Ja, Hallo äh, nochmal. Ja, eben da. Ich auch. Also, äh, können Sie Ihre E-Mail öffnen? Achso, da muss ich erstmal also meinen Computer anmachen. Ja, bitteschön, ich warte. Ja. Dann machen wir mal den Computer an. Wie geht es? Ganz Öfnen gut, Sie Ihre Mail? Ihre Nachfrage? Öffnen Sie Ihre Mail? Was? Öffnen Sie Ihre Mail? Ja, also, die E-Mail. Da, da muss ich doch erstmal den PC-Karte schön. Der PC fährt noch hoch. Okay, ich warte noch. So. Funktioniert. Vielleicht kann ich hier noch etwas erzählen über unsere Plattform oder, oder unsere Unternehmen. Ja, können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ja, es kann sein, ja? Ja. Okay, äh, wenn Sie investieren mit uns, ja? Man kann mit drei Weise handeln, also mit Robo-System, mit Finanzexpert, oder mit Robot und Expert zusammen. Ja, aber äh, dann wählen Sie, was Sie wollen. Vielleicht wollen Sie mit nur Robot oder nur Finanzexpert oder zusammen. Was ist für Sie besser? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn da besser? Ja, ich meine, dass äh, Robot und Expert zusammen, das war ist da? mehr ich besser. Ich Packung aus mit so kleinen virus so computer geräten da ist Frauenhaar mit drin, das ist ja eklig. Also, äh, jetzt öffnen Sie Ihre PK? Was? Öffnen Sie Ihre PC? Ne, den PC nicht, ich muss erstmal den Computer hochfahren, aber öffnen, wenn ich den jetzt öffne, muss ich ihn ja wieder ausspalten. Wollen wir ja nicht. Okay, aber ich habe Ihre, auf Ihre Post eine E-Mail geschrieben. Ja, da gucke ich, wenn der, sobald er hochgefahren ist. Komm mal Gibt's nichts? Da muss er erstmal mal hochfahren. Der Rechner, das Ding hier hält aus Spucke und Klebeband. Das bin froh, wenn der überhaupt angeht. Ach so. Ja. Okay. Und äh, vielleicht ich kann, äh, vielleicht können Sie mit Handy öffnen. Nee, das ist so fummelig. Da habe ich aber die E-Mail-Adresse nicht drin. Bitte schön. Danke schön. So, dann das dauert noch ein bisschen, der ist noch nicht ganz warm. Guten Tag, äh, ich heiße Carla Klein, ich bin äh, Kollegin, also sagen Sie mir bitte, äh, haben Sie Ihre einmal aufgemacht? Ja, aber was machen Sie denn jetzt am Telefon? Äh, also ich äh, helfe Ihnen, einfach so. Ja, aber das hatte doch der andere gerade gesagt. Ja, also ich möchte jetzt Ihnen helfen. Also sagen Sie mir bitte, haben Sie Ihre E-Mail aufgemacht? Nee, haben Sie da einen Computer Brief von Reich Hansen äh, bekommen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe da erstmal den Computer angemacht, habe ich doch gesagt. Okay, ich warte. Alles gut. Mhm. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum da aber einmal ohne Vorwarnung wer anderes dran ist. Hallo? Äh, also bei uns steht, dass Ihre E-Mail-Adresse ist nicht richtig. Können Sie bitte mir äh, buchstabieren Ihre andere E-Mail-Adresse, weil diese ist nicht richtig. Na, erstmal muss mein Computer ja fertig hochgefahren sein. Das ja, alles gut, also wir warten. Wir warten in der Linie. Ja, das wie gesagt, der hält ja hier nur noch aus Spucke und Klebeband. Aber wir sind schon in den Startlöchern für was Neues. Alles gut, wir ja. warten. Ups. Ja, ja. Aber irgendwie habe ich nicht verstanden, was wir jetzt bei der Bank gesucht haben. Weil... Wir sind doch da hingegangen, um was billiger zu machen. Also, hm, wahrscheinlich nee, ist ja nicht das. Ja, du wir haben ja, noch ja aber wahrscheinlich ja. wahrscheinlich ist, weiß ich nicht, nach unserer Ansprache ist Verkaufen vergangen. Ich weiß es nicht. Hm. Normalerweise bieten die einem doch immer was an. Aber diesmal ja nicht. Hm. Haben wir so tot totgequatscht. Ja, also er braucht noch mit dem Hochfahren. Das... Alles gut, wir warten. Mhm. Ist nicht so ganz das neueste Modell. Wir haben keinen Kaffee mehr. Ich habe jetzt aufs Internetfenster drauf gedrückt, aber es dauert noch eine Weile. Ja, alles gut. So, und die E-Mail, die haben Sie jetzt schon geschickt. Ja, haben wir, aber bei uns steht, Sie haben nicht richtige E-Mail-Adresse äh, angestanden. Können Sie bitte mir buchstabieren Ihre neue E-Mail-Adresse? Ja, was, äh, was haben Sie denn da für eine Domain-Endung? Was ist denn das? Welche haben Sie denn da? Vielleicht einfacher... knusprig.knusprig.gmail.com äh, äh, äh, Ach so, ja, nee, da reicht dann äh, @mdcc.de am Ende. Also statt äh, knusprig knusprig äh, gmail äh, und was noch ne knusprig knusprig .de äh, können, können Sie bitte ein bisschen langsamer das sagen buchstabieren ja also Vorname da also der Name ist der gleiche nur dann ja und dann hinter dem D md md ja CC, dp ne cc cc ja, ja f u n de s u n punkt de, punkt de. de. Ja. okay ich probiere jetzt mhm. also das ist knuspik äh, punkt knuspik RMD. m d -c -c sun .de, ja ja genau super wir probieren noch einmal eine Minute Mhm nehmen Sie sich Zeit mhm. noch nichts da Ja, wir versuchen das noch einmal schicken. Es muss da sein. Und Prüfen Sie bitte äh, noch nicht, nee, ist noch nicht da. Was ist denn? Los? Was gibt's denn zu essen? Hm. Hallo, das ist nochmal David. Ja. Ja, aber sie haben, sie sagen äh, uns nochmal falsche E-Mail-Adresse. Nee. Ne. Warum? Weil, weil wir können sie nicht äh, E-Mail senden. So, dann haben sie was falsch gemacht bei der E-Mail. Ähm. vielleicht sie lachen mit mir. Was? Vielleicht Sie lachen, ja? Hören Sie mich lachen? Sie, Sie sagen, äh, nochmal und nochmal schlechte e mail adresse nee. Warum machen Sie so? Ich habe doch nur einmal meine E-Mail-Adresse gesagt. Oh, okay, richtig schon. Ich... Sagen Sie mir bitte nochmal, aber mit... knusprig.knusprig@m.d.c.c.f.u.n.de äh, Buch... Ja, wir haben, ge äh, wir senden auf diese E-Mail, ja? ja. Aber... Äh, es gibt das Address Not Found. Dann haben Sie dann das. Dass diese E-Mail ist nicht richtig, nicht richtig. Ja, dann haben Sie da einen Fehler gemacht. Ja, ich habe nicht frei Fehler gemacht. Können Sie nochmal mal knusprig. Punkt M D C C S U N U N F. Ja. M F. Nee m knusprig m d, -F? Knusprig m -D -C -C -F -U -Punkt s u n punkt de ja f u n nicht s f u -N. F m d f nee, m, -D -F, m -D, -F d f u n punkt de a ah, f u n d E. da punkt de ja so also, okay probieren jetzt noch mal ja also wir haben es schon gefändet so haben Sie jetzt rausgeschickt? Dann gucke ich mal. Bitte schön. Ja, wenn Sie jetzt rausgeschickt haben, dann gucke ich noch mal. Ja, ja, Sie können jetzt noch mal gucken. Okay, Moment. Probieren. Jetzt ist was da. Ja? Gibt es etwas? Ja, hier steht Deposit. Ja, äh, von Ray Hansen? Äh, ja. Ja, von Ray Hansen. Also gut. Äh, jetzt klicken Sie bitte Deposit. Aha. Da springt mein Virenschutz an. Die Seite lässt sich nicht öffnen. Sie können nicht öffnen äh, nicht ja? Ja, mein äh, Virenschutz sagt hier, die, äh, wir haben die Verbindung zu äh, direkt äh, cpmrev.com sicher abgebrochen. Da die Webseite mit Achso, äh, gibt es jetzt äh, Fehler auf dieser Webseite? Ja? ja, mein Virenschutz sagt, dass äh, das Scam ist. Nein, das geht nicht. Also Moment, ich mhm. äh, ich sehe noch. Sehr witzig. Da klickt man hier auf den Button und da geht gleich der Virenschutz an. Und sagt einem, dass das ist Ja, können Sie nochmal bitte holen? Weil ich rate mit meiner Kollegin äh, über diese Probleme. Ich ja, nicht ge gut, gehört. Ja, ja, da steht ja, der Virenschutz äh, bricht das ab. Man kann den Link nicht aufmachen. Ah, Sie können nicht den äh, Link aufmachen. Ja, okay, jetzt probiere ich. Äh, Moment, Moment, Moment. Also, vielleicht äh, können Sie kopieren diesen Link von Deposit und im Browser äh, öffnen. Nee, geht ja nicht. Es geht nicht auch, ja? Richtig, also unterbricht gleich der Virenschutz und sagt gefährlich. Also, oh. so. Mach euch mal einen ah. Okay. Also, okay, ich sende meine E-Mail, uh, email für Sie, von meinen e mail adresse Ja, das macht ja keinen Unterschied. Ich habe jetzt mal direkt auf die E-Mail-Adresse geantwortet mit dem Screenshot, was da für eine Meldung also, kommt. Sie haben auf diese E-Mail-Adresse geantwortet, ja. ja. Okay, wie sehen Da ist der Screenshot drin und da äh, siehst du das, was das Problem ist. Das war's schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ich hoffe, dir hat das Hörspiel gefallen. Wenn ja, dann zeig's doch gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn du magst, dann abonniere noch schnell den Kanal, um keine weiteren Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Außerdem unterstütze den Kanal damit. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.